Für die LINKEN hat sich Ihre Fraktionsvorsitzende, Frau Kula, gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vorab es gibt in Hessen immer noch Schulen, die nicht ans Internet angeschlossen sind. Das will ich einfach nur einmal so stehen lassen. So. Damit es mal ein bisschen wirkt, wir haben immer noch Schulen, die einfach nicht an das Internet angeschlossen sind im Jahr 2022. An anderen Schulen da gibt es, die sind zwar angeschlossen, aber in der Schule selbst da gibt es leider kein WLAN. Und bei den allermeisten, bei denen es WLAN gibt, ist das so schlecht ausgebaut, dass es gar nicht flächendeckend ausgeleuchtet ist. Einige Klassenräume oder Fluren, Flure, da bricht das WLAN regelmäßig zusammen oder es war nie da. Also, das ist so ein bisschen auch die Bestandsaufnahme, die uns immer wieder zurückgemeldet wird. Viele hessische Schulen, vor allen Dingen die Grundschulen, sind noch in der Kreidezeit. Da hat bisher auch kein Digitalpakt etwas ändern können, meine Damen und Herren. Dass sich jetzt etwas mehr bewegt in dieser Sache, ist ja erst einmal gut. Aber das verdanken wir vor allen Dingen der Corona-Pandemie und nicht der Landesregierung. Die Pandemie machte es nämlich notwendig, digitale Geräte zu beschaffen, um Distanz- und Wechselunterricht zu meistern. Wir haben hier schon viel darüber diskutiert, dass es immer noch zu wenige Endgeräte an den Schulen gibt, dass diese eigentlich Lernmittel sein müssen, die allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden, auch weil eine Kopplung an eine Bedürftigkeit an eine soziale im Umfeld der Schule durchaus stigmatisierend sein kann. Allen Schülerinnen und Schülern ein funktionsfähiges und leistungsstarkes Tablet das wäre gerecht, meine Damen und Herren. Das wäre gerecht auch um die unsozialen Auswüchse der Digitalisierung im Bildungsbereich, wie der Kollege Promny jetzt glaube ich, angesprochen Bring your own device. Um so etwas auch eine Riegel vorzuschieben, wir lehnen das grundlegend ab, weil da können nämlich Schülerinnen und Schüler aus wohlhabenden Familien ihr eigenes, privates, teures Gerät mit in die Schule bringen, und Schüler aus einkommensschwachen Haushalten, naja, die gucken ein bisschen in die Röhre, weil sie entweder gar kein Gerät oder ein altes Gerät haben. Solche Szenarien müssen wir unbedingt verhindern. Leider hatten die Geräte, die jetzt vom Land beschafft wurden, auch keine SIM-Karte mit mobilen Daten. Das heißt, die Haushalte, in denen das WLAN irgendwie schlecht war oder die gar kein WLAN zu Hause hatten, die hatten auch ein echtes Problem im Distanzunterricht. Und die beschafften Geräte die haben oft auch ohne Betriebssystem. Bitte? Ich glaube, die, nein, nein, die, ja, aber das Land hat die ja beschafft, Herr Frömmrich. Also ist das Land auch dafür zuständig, dass er anständige Geräte beschafft also so einfach können Sie es wirklich nicht machen. Und die beschafften Geräte, die sind auch oft ohne Betriebssystem an den Schulen gelandet. Und dort konnte kaum einer etwas mit ihnen anfangen. Einfach weil es auch an den Schulen kein Personal gibt, das die warten oder supporten sollte. Also, Sie machen es sich ja wirklich viel zu einfach. Irgendwas beschaffen, an die Schulen geben, das reicht einfach lange nicht aus, meine Damen und Herren. Aber immerhin es gibt es jetzt ein paar Erfahrungen mit digitalen Geräten und Konzepten im Unterricht, aber das ist ja auch keine Leistung der Landesregierung. Nein, die Schulen und Lehrkräfte mussten ohne Unterstützung vom Land neue Konzepte erproben und erfinden, und das hat manchmal besser und manchmal auch schlechter funktioniert. Frau Kula, aber lassen Sie eine Zwischenfrage von mh, Herrn Falk zu? Gerade nicht, sorry, ich es, sonst komme ich vielleicht nicht durch. Aber spätestens jetzt muss sich doch der Kultusminister ausnahmsweise auch einmal um Pädagogik kümmern, nämlich wie sollen jetzt die angeschafften digitalen Geräte und Infrastruktur im Unterricht eigentlich eingesetzt werden. Und Da kam bisher fast gar nichts. Aber genau da braucht es doch jetzt die Unterstützung und ein Konzept, wie Digitalisierung eigentlich pädagogisch auch begleitet werden soll. Ein Blick in andere europäische Länder kann da hilfreich sein, z.B Estland, wo wir auch als Kulturpolitischer Ausschuss auch mal hinfahren wollen. Da kann man diesbezüglich sehr viel lernen. Allerdings scheitert es auch immer noch bei der Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur. Zwar haben endlich letzten Jahres alle Schulträger Mittel aus dem Digitalpakt beantragt, aber die konkrete Umsetzung der Projekte ist noch lange weder anvisiert noch abgeschlossen. Das liegt auch daran, dass der Digitalpakt viel zu kompliziert gestaltet ist. Das haben wir auch von Anfang an bemängelt. Das Antragsprozedere fußt auch auf pädagogischen Konzepten der einzelnen Schulen wozu sie dann eigentlich digitale Infrastruktur brauchen. Ja, die Schulen müssen hier bei uns begründen, warum sie digitale Infrastruktur brauchen. meine Damen und Herren. Ich finde, das zeigt schon, wo wir stehen beim Thema Digitalisierung stehen. bei den hessischen Schulen da müssen doch vor allen Dingen grundlegende Sachen erst bereitgestellt werden. Ein WLAN-Anschluss, die meisten Sachen im Digitalpakt, die darüber finanziert werden sollten, das waren doch wirklich grundlegende Investitionen. Da braucht es doch wirklich keine pädagogische Begründung. Nein, das ist alles viel zu kompliziert gedacht und deswegen dauert das viel zu lange. Aber auch bei anderen Projekten bekommt es die schwarz-grüne schwarz Landesregierung einfach scheinbar nicht hin. Im Jahr 2021 wurden endlich dienstliche E-Mail-Adressen für Lehrkräfte eingeführt. Da kann man ja eigentlich sagen, na, endlich ist so eigentlich ganz gut. Aber die Nutzung ist eher mau unter den Lehrkräften, auch unter anderem, weil die Laptops die auch endlich einmal für Lehrkräfte beschafft wurden, diese E-Mails zu Beginn überhaupt nicht abrufen konnten. Meine Damen und Herren. Was ist das denn für ein Irrsinn? Da fragt man sich wirklich, warum haben wir eigentlich ein Digitalministerium, wenn wir so etwas Einfaches nicht hinbekommen. Ich finde das eher peinlich. Und nächstes Desaster das ist das landeseigene Videokonferenzsystem. Darüber haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen. hier. Ich finde es ausdrücklich richtig, sich nicht auf große multinationale Konzerne zu verlassen, da dort oft datenschutzrechtliche Bedenken im Vordergrund stehen. Das finde ich auch richtig. Aber das Videokonferenzsystem sollte bereits zum letzten Schuljahr flächendeckend an den Start gegangen sein. Gestern musste dann doch der Kultusminister zähneknirschend zugeben, dass es auch noch alles andere als sicher ist, ob es überhaupt zum nächsten Schuljahr kommen wird, schlicht weil das Ausschreibungsverfahren angreifbar war. Da muss man gerade im Hinblick auf Ihre beleidigenden Bemerkungen gegen meine Fraktionskollegin in der Fragestunde schon einmal sagen, Sie scheinen es einfach nicht hinzubekommen mit dem Videokonferenzsystem. Meine Damen und Herren. Das war nicht freundlich, aber wenn man austeilt, dann muss man das natürlich auch einstecken können. Ob wir in dieser Legislatur noch ein eigenes äh, landeseigenes Videokonferenzsystem bekommen, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. Die Freien Demokraten sind ja mittlerweile ein wenig ja, zu einer vielleicht schon ein Themenpartei geworden. Ja, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber es ist ja schon sehr viel Digitalisierung hier, Digitalisierung da, ähm, Digitalisierung first, Bedenken second. Ich finde, dass angesichts der Katastrophen aus dem Kultus – Es war ja nicht meine Aussage, sondern das, was bei Ihnen da rauskommt. Nein, nein, nein, nein, Hören Sie einmal zu, dann wissen Sie auch, warum ich das nicht so gut finde. Nämlich, wenn man sich jetzt die Katastrophen aus dem Kultusministerium anschaut, dann finde ich, wäre, jetzt auch richtig, dann, nein, nein, dann wäre es auch richtig, etwas vorsichtiger zu sein und ein bisschen mehr nachdenken über das, was man dann schlussendlich tut, auch bei der Digitalisierung. Das kann nicht schaden. In Ihrem Antrag da steht richtig viel Richtiges drin. Gerade die Idee mit dem Digitalisierungsbudget das finde ich interessant. Das finde ich tatsächlich kann man überlegen. Generell muss ja gelten Dauerfinanzierung für Daueraufgaben, auch an den Schulen. Und ja, Digitalisierung ist eine Daueraufgabe. Und da reicht es einfach nicht, einmalige Investitionen zu tätigen. Damit ist es nicht getan. Das muss auch die Landesregierung verstehen, dass das die Kommunen nicht alleine schaffen können. Meine Damen und Herren. Bei anderen Punkten da sind wir aber auch schon ein bisschen skeptischer, gerade was den Einsatz von KI im Unterricht angeht. Da haben wir noch viele Fragen. Und da geht eben schon, da gilt schon, da muss man ein paar Bedenken auch äußern und auch ernst nehmen. Und man muss genau hinschauen, weil natürlich KI nicht neutral agieren kann, weil sie über Algorithmen funktionieren. Die sind oft zu tiefst Vorurteilsbehaftet und da muss man eben eher vorsichtig sein im Unterricht. Und ob eine datengestützte Schulentwicklung mit diesem Kultusminister wirklich möglich ist, der weiß ja nicht einmal den Krankenstand seiner eigenen Lehrkräfte, das wage ich stark zu bezweifeln. Also, es gibt noch viel zu tun. Nicht alles, was die Freien Demokraten schnell umsetzen wollen, ist an den Schulen am richtigen Platz. Aber die Landesregierung bekommt die Digitalisierung irgendwie nicht so richtig praxistauglich auf den Weg. Von daher Gute Initiative. Inhaltlich können wir nicht ganz mitgehen. Danke sehr, Frau Kula. – Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Herrn May das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ja Klar, Digitalisierung ist ein Megatrend, auch in der Bildung. Sie bietet viele Chancen. Es gibt allerdings auch Risiken zu betrachten. Aber natürlich sollten wir als Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker die vielen Chancen, die sich dort eröffnen, durchaus nutzen. Und das auch immer wieder hier im Plenum oder im Ausschuss thematisieren. Von daher schließe ich mich dem Dank des Kollegen Dr. Falk durchaus an. Es ist nie umsonst, sich darüber fachlich auszutauschen. Es ist bloß schade, dass nicht alle Fraktionen an diesem fachlichen Austausch teilnehmen wollen und ihre eigenen Vorstellungen hier darlegen wollen. Aber vielleicht kommen wir auch da noch einmal dazu. Wir jedenfalls als Koalitionsfraktionen wir haben bereits 2019 ein ganz umfassendes Programm zur Digitalen Schule Hessen auf den Weg gebracht. Das war wohlgemerkt vor der Pandemie. Da haben wir noch nicht über diese Themen, was Schulschließungen angeht, so gesprochen, weil das bis dahin gar kein Szenario war. Und Trotzdem, und trotzdem haben wir mit dem Programm Digitale Schule Hessen gesagt, wir brauchen ein umfassendes Programm zur Qualitätsentwicklung. Wir brauchen neben den Investitionen mit dem Digitalpakt Schule brauchen wir auch Investitionen in die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen Pädagogische Konzepte. Es ist eben nicht nur die Infrastruktur, sondern wir brauchen auch den Inhalt von Schule, den wir modernisieren. Und das haben wir schon 2019 mit dem Programm Digitale Schule Hessen ganz zukunftsweisend auf den Weg gebracht. Und das begründete eine Tradition von Innovationen, die wir im Schulbereich, im Bereich Digitalisierung auf den Weg gebracht haben. Und um das auch einmal zu quantifizieren, das bedeutet unter anderem 2000, 2.000 Fortbildungsangebote in diesem Bereich für unsere Lehrkräfte. Das bedeutet, dass wir im Bereich der grundständigen Lehrkräfteausbildung des HLBG dementsprechend modernisiert haben, dass wir gesagt haben, dass das ein Querschnittsthema über alle Ausbildungsbereiche der Lehrkräfte sein wird. Und Das bedeutet auch, dass wir gesagt haben, wir machen ein digitales Portfolio für alle Lehrkräfte für das lebenslange Lernen, für die lebenslange Weiterqualität von Lehrkräften, und das zeigt, dass wir hier stetig unsere Aktivitäten im Bereich Digitalisierung weiterentwickelt haben. Aber auch der Bereich Infrastruktur ist nicht zu kurz gekommen. Das ist schon erwähnt worden. aber Ich glaube auch, nachdem auf die Fragen vom Kollegen Dr. Falke das Echo aus der FDP-Fraktion so ein bisschen verhalten war, muss ich es dann auch noch einmal wiederholen. Zwar beispielhaft von Hessen, dass wir um 25 gesteigert haben, anstatt nur um 12,5 Wir haben dabei 500 Millionen € für den Ursprungsdigitalpakt gemacht. Ja, aber es gibt auch Länder, dort haben das alles die Schulträger gemacht, ohne dass das Land sich beteiligt hat. Und was den Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs angeht, verweise ich an die Ausführungen vom Kollegen Frömmrich. Das ist nämlich auch noch einmal zu berücksichtigen, dass auch unsere Aktivitäten beim Empowerment der Kommunen auch sich sehen lassen können. Und von daher sehen Sie, dass wir dort eine ganze Menge auf den Weg gebracht haben. Also insgesamt beispielhaftes Engagement in diesen Bereichen. Aber wir haben uns auch nicht darauf ausgeruht, sondern wir haben schon nach der ersten Phase der Pandemie reflektiert, was ist da eigentlich an unseren Schulen passiert und was kann daraus auch noch Gewinnbringendes für die zukünftige Qualitätsentwicklung unserer Schulen geschehen. Wir haben ja erlebt, dass in der ersten Phase des Termsunterrichts sehr viel von unseren Lehrkräften entwickelt wurde, was eben digitale lern settings angeht, was dann eben auch im... Präsenzunterricht Verwendung werden kann und haben deswegen gesagt, das wollen wir zusammenführen. Wir wollen diese Ideen sammeln und einer breiten Fachcommunity zur Verfügung stellen. Und auch das wird auf Dauer tragen. Das wird dazu helfen, den Unterricht zu individualisieren. Das wird dazu helfen, dass insgesamt der Unterricht dadurch ergänzt werden kann. Und von daher glaube ich, haben wir auch diese Phase genutzt und haben mit dem Edu-Pool eine Plattform geschaffen zusammen mit dem Schulportal, wo eben Lehrerinnen und Lehrer darauf zurückgreifen können und ihren Unterricht damit ergänzen können. Und auch das ist eine glaube ich, ganz sinnvolle Ergänzung mit digitalen Medien und Unterricht. Aber wir sind auch nicht an dieser Stelle stehen geblieben, sondern wir haben dann erst zu Beginn dieses Jahres als Koalitionsfraktion einen Setzpunkt angemeldet, in dem wir dargelegt haben, wie wir quasi die Digitalisierung weiter zielführen wollen und haben gesagt, in den Mittelpunkt Unsere Bestrebung stellen wir die Bildungsgerechtigkeit und die individuelle Förderung. Denn es ist eben kein Selbstzweck, Selbstzweck, Digitalisierung zu machen, sondern es muss einem Zweck dienen. Und Deswegen haben wir gesagt, wir wollen mehr Bindedifferenzierung, wir wollen mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen, und dazu wollen wir zielgerecht unsere Aktivitäten im Bereich Digitalisierung vorantreiben. Und Diese Zielrichtung, diese Zielgerichtetheit die vermissen wir manchmal dann doch bei den Anträgen der FDP. Da könnte, glaube ich, noch etwas mehr nachgeschärft werden, weil das ist doch das Wichtigste bei der Bildungspolitik, dass wir quasi die großen Ziele im Auge behalten, dass wir vor Augen behalten, dass Schule eben nicht nur für die Schule bildet, sondern dass es den Menschen in Gänze auf das Leben vorbereitet. Und dazu ist Digitalisierung ein Hilfsmittel, aber es gibt eben noch eine viele, viele Aspekte mehr, die auch zu berücksichtigen sind. So, und jetzt ähm, haben wir verschiedene Initiativen auf dem ähm, Tisch liegen. Und, ähm, als ich mir die so angeschaut habe, ähm, musste ich an die Pepsi Challenge denken. Ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen. Also, ich habe die auch nicht im Original gesehen. Ähm, da bin ich dann ähm, doch nicht alt genug zu. aber es ist ja in verschiedenen Filmen auch rezipiert worden. Jedenfalls, das Prinzip war eine Blindverkostung zwischen Pepsi-Cola und Coca-Cola. Ja, damit wollte halt Pepsi Cola sagen, dass sie genauso gut sind. Seltsame Vorgehensweise, aber sei mal dahingestellt. Jedenfalls, bei dem einen oder anderen, was wir hier so haben, möchte ich das mit Ihnen auch einmal durchführen. Und zwar gibt es da einerseits die Querschnittsaufgabe Digitalisierung in der Lehrerbildung, und dann gibt es die Grundkompetenz Digitalisierung in der Lehrerbildung als Konkurrenzkonzept. Oder es gibt den Unterschied zwischen Innovationsschulen, für Innovationsschulen, für Digitalisierung und Zentren für digitale Unterrichtspraxis. Oder es gibt das Haus der Medienbildung auf der einen Seite gegenüber dem Zentrum für Bildung in der digitalen Welt. Oder auch ein ganz großer Unterschied. Best Practice, beispielsweise beim EduPortal der Medienzentren und dem Schulportal, und auf der anderen Seite institutsübergreifende Bildungsplattformen. Sie sehen, na ja, das sind schon feinschmeckerische Aktivitäten, wenn man dort die Begriffe, die zwischen der Regierungstragenden Fraktion oder Regierung verwendet werden, und denen der Opposition, wenn man das vergleichen will. Aber es gibt dann doch einen großen Unterschied, nämlich die Begriffe der regierungstragenden Fraktionen oder Regierung waren zeitlich gesehen als Erstes da, und danach kamen dann die, ähm, kamen dann die Kopien oder die Nachahmerprodukte der Opposition. Ähm, von daher sehen wir da schon eine gewisse Abfolge der Entwicklung, die wir aber auch wirklich gut finden. Also die, ähm, die Kopie adelt ja das Original, und von daher sehen wir uns in unserer Politik an dieser Stelle bestätigt. Gut. Insgesamt, auch das ist in dieser Woche ja schon einmal herausgearbeitet worden, gibt es ja von der Opposition oft die Forderung nach mehr, nicht nach etwas anderem, genau gesagt nach mehr von dem, was CDU und GRÜNE wollen. Auch das können wir als Bestätigung unserer Politik glaube ich, wahrnehmen. Ich habe das eben gerade schon mal vielleicht nicht ganz freundlich dazwischengerufen, das bitte ich zu entschuldigen, wenn das nicht so wohlgelaunt bei Ihnen angekommen ist, Herr Promny, das so sollte es nicht ankommen. Aber der Begriff der KI also. Ich bin halt damit geschlagen, dass ich einen Schwager als Informatiker habe und dem habe ich dann auch gefragt, wie ist das denn mit der KI? Und er hat gesagt, ja, also KI ist also einmal gar nichts Neues und zweitens schwer zu definieren und hat mir dann längere Ausführungen gemacht. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn das, dann in, Ihrem Antrag, wenn das in Ihrem Antrag nicht herausgearbeitet wird, was Sie dort machen, was Sie dort meinen und das auch in der Rede nicht so richtig deutlich vorkommt, weil da schon interessante Fragestellungen mit verknüpft wurden. Mit diesem Begriff. Da können wir gerne im Ausschuss noch einmal weiter darüber nachdenken. Und da lade ich Sie herzlich zu ein, gerne mit uns dort ins Gespräch zu kommen. Insgesamt möchte ich noch einmal aber auch hier in den Mittelpunkt stellen, es ist eben nicht damit getan, ein paar Buzzwords aneinander zu kleben, sondern man braucht schon ein pädagogisches Konzept. Oder wie es Frau Prof. Dr. Ziegler am Montag bei der KAU gesagt hat, wir brauchen eine forschungsbasierte Entwicklung und Implementierung von Technologie in dem Unterricht. Und ich finde, das ist doch etwas, wo wir uns alle anschließen sollten, was wir als Maxime unserer Bildungspolitik nehmen sollten. Und sie hat auch gesagt, Wichtig ist, ein Ziel zu haben, und deswegen möchte ich mit einem Ziel schließen. Für uns als GRÜNE und als Koalition steht jedenfalls im Forderung, dass wir die Bildungsgerechtigkeit, dass wir die Individualisierung von Unterricht weiterentwickeln wollen, um möglichst viel Bildungserfolg für alle Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Und Diesem Ziel muss sich auch die Digitalisierung beugen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr, Herr May, für die Landesregierung spricht nun Herr Staatsminister Lorz. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich den Freien Demokraten zunächst einmal Danke sagen für die Gelegenheit, für den aktuellen Stand unserer Digitalisierungsanstrengungen für Hessens Schulen in diesem Hohen Hause darstellen zu können. Ich hatte in der Tat schon überlegt, ob ich meine eigene Fraktion einmal um einen entsprechenden Setzpunkt bitten sollte. Das muss ich jetzt nicht mehr tun. Sie kann den Setzpunkt anderweitig verwenden. Das ist doch ein Grund für gute Laune, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will versuchen, noch einen weiteren Beitrag zur guten Laune, jedenfalls auf Seiten der Freien Demokraten, zu leisten. Denn Sie werden sehen, bei der Umsetzung des digitalen Lernens liegen wir an vielen Stellen auf einer gemeinsamen Linie. Ich will mich auch ganz herzlich bedanken, dass Sie anerkennen, dass da gerade in den letzten Jahren noch sehr viel geleistet worden ist. Ich will Ihnen umgekehrt gerne zugestehen, dass da auch nach wie vor noch einiges zu tun ist. Deswegen komme ich gerne im Rahmen dieser Rede auf die ganzen Vorhaben zu sprechen die da im Moment unterwegs sind, um das digitale Lernen in Hessen noch weiter voranzutreiben. Dass Sie in Ihrer Rolle als Opposition natürlich dafür eine andere Tonart wählen und gar zu gerne den Eindruck erwecken möchten, als hätte die Landesregierung auf ihre Impulse warten müssen, um in diesem Sinne tätig zu werden, liegt in der Natur der Sache und soll daher nicht weiter zwischen uns stehen. Aber natürlich hat die Landesregierung die Bedeutung der Digitalisierung für Schulen nicht erst mit dem Beginn der Pandemie erkannt, wir haben schon 2016 maßgeblich an der Erarbeitung der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt und seither auch an ihrer ständigen Aktualisierung mitgewirkt. Wir haben 2019 zu Beginn dieser Legislaturperiode unsere Strategie Digitale Schule Hessen vorgestellt. und Auch der Digitalpakt, dessen Früchte wir gerade ernten, ist schon vor Beginn der Pandemie ausgehandelt und vereinbart worden. Ich habe ihn ja als Präsident der KMK 2019 selber unterschrieben. Die Pandemie hat dann als Turbolader dieser Entwicklung gewirkt und die digitale Unterrichtsgestaltung massiv beschleunigt. Das lässt sich am unmittelbarsten natürlich beim Ausbau der IT-Infrastruktur greifen. 2019 waren 30 der Schulen an gigabitfähiges Internet angeschlossen. Ende 2021 standen wir dann bereits bei 77 Ja, damit können wir noch nicht zufrieden sein. Das muss weitergehen, bis im Prinzip die letzte Schule angeschlossen ist. Aber ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir das bis Ende 2022 erreicht haben werden. Denn die, jedenfalls die kommunalen Schulträger haben mittlerweile ihre Fördermittel aus dem Digitalpakt vollständig verplant und beantragt, Und im Übrigen nicht nur für das gigabitfähige Internet, sondern ganz maßgeblich auch für den entsprechenden WLAN-Ausbau, der natürlich auch total wichtig ist. Nämlich Von den 410 Millionen €, die auf die kommunalen Schulträger entfallen, fließen rund 60 in die WLAN-Anbindung. Und die anderen 40 in die Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernen digitalen Arbeitsplätzen und einer zeitgemäßen Präsentationstechnik. Dass da auch noch 5 Millionen € für die kommunalen Medienzentren mit drin sind, für den Unterstützungsbedarf unserer Lehrkräfte, das will ich nur am Rande erwähnen. Und da ja die anderen Zahlen auch schon vielfach hin und her gewendet worden sind, will ich jetzt auch die 50 Millionen € für den IT-Support und die 160.000 digitalen Endgeräte einfach einmal auf sich beruhen lassen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Freien Demokraten, für die Ausstattung dieser Endgeräte mit pädagogischer Lernsoftware können die Schulen schon jetzt Mittel aus dem Schulbudget verwenden. Da machen wir also gemeinsam einen Haken dran, genauso wie an die Kombination von Leih- und privaten Geräten, was Sie unter Bring Your Own Device diskutieren, für die Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler. Und einen Haken würde ich auch gerne möglichst bald an den angekündigten Digitalpakt 2.0 setzen. Das kann ich aber nur auf der Landesebene direkt beeinflussen. Auf der Bundesebene würde ich Sie herzlich bitten, diese Erwartungshaltung auch der Bundesministerin zu spiegeln, zu der Sie naturgemäß eine besonders enge Beziehung pflegen. Meine Damen und Herren, und selbstverständlich wollen wir auch die Potenziale der KI was immer das jetzt ist, das mögen Sie beide unter sich ausmachen, für hessische Schulen nutzbar machen. Dafür steht unser gemeinsames KMK-Papier Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Und Ich würde Sie sehr gerne auch noch an einer unmittelbaren persönlichen Erfahrung teilhaben lassen. Ich war nämlich letzte Woche, Sie haben es vielleicht auch in irgendwelchen Postings oder so gesehen, als Repräsentant der Kultusministerkonferenz in London beim Education World Forum. Und das ist ja neben der Zusammenkunft der ganzen Bildungsministerinnen und Bildungsminister aus aller Welt, ist das ja vor allem auch eine große Bildungsmesse und natürlich ist der Schwerpunkt liegt auf den digitalen Medien. Und Ich muss sagen, was man da zu sehen bekommt, das ist schon wirklich beeindruckend. Also Das stärkt auch meine Überzeugung, dass die Bildung der Zukunft nicht nur einfach digital sein wird, sondern dass wir ganz andere Dimensionen der individuellen Förderung unserer Schülerinnen und Schüler erreichen werden, mit all den Instrumenten, die da zum Teil schon existieren oder in der Entwicklung sind. Da gibt es aber auch noch eine Reihe von Fragen, sowohl rechtlicher als auch pädagogischer Natur zu klären. Beispielsweise ist, gerade, wenn es um die pädagogischen Kernthemen wie Leistungsdiagnose, Bewertung, Lernberatung geht, ist noch einiges zu tun, was wissenschaftliche Evidenz, auch was praktische Erprobung an Schulen angeht. Und vor allem, ich mich an dem Anliegen, das der Frau Kollegin Geis ja besonders am Herzen liegt, vor allem aber gibt es noch nirgendwo ein System, das KI-basiert ein individuelles Lernen von Schülerinnen und Schülern datenschutzkonform, also nach den europäischen und deutschen Datenschutzstandards ermöglichen würde. Die setzen alle auf Cloud-Lösungen auf, die aus den bekannten Gründen in Europa, vom Europäischen Gerichtshof bis zur Konferenz unserer Datenschutzbeauftragten, für eigentlich nicht gangbar gehalten werden. Deswegen müssen wir – ich kann lange darüber streiten, ob das sinnvoll ist, aber das sind einfach die Vorgaben, unter denen wir arbeiten müssen –, wir müssen an dieser Stelle eigene Dinge entwickeln. Das machen wir zweckmäßigerweise nicht alleine. Das machen wir gemeinsam mit all den anderen Ländern und mit dem Bund äh, übrigens auch. Und da geht es um den Einsatz sogenannter intelligenter, tutorieller Systeme. Da sind wir auch mit Hochdruck dran. Aber wie gesagt, wir können auch eben auch nur begrenzt auf das zurückgreifen, was andernorts schon entwickelt worden ist, insbesondere aus datenschutzrechtlichen Gründen. Deswegen dauert es dann halt auch ein bisschen länger. Das ist der Preis, den wir dafür an dieser Stelle zahlen. Aber wir sind alle gemeinsam auf dem Weg. Darauf kommt es mir an. Dann gibt es natürlich noch ein paar Projekte, die wir in, speziell in Hessen und für Hessen betreiben. Sie haben vielleicht schon wahrgenommen unser neues digitales Klassenzimmer, den sogenannten Digital Truck, der auch das KI-Thema schon unseren Grundschülerinnen und Grundschülern altersgerecht nahebringen will. Ich nenne unsere Initiative Deine Zukunft real-digital. Da geht es dann um die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 12, die wir mit interaktiven digitalen Workshops zur beruflichen Orientierung an diese Schlüsseltechnologien heranführen. Und Ich will ausdrücklich sagen, wir sind dankbar, dass uns dafür auch ganz viele außerschulische Partner zur Verfügung stehen. Ich nenne beispielsweise aus dem Bereich des Digitalministeriums das Hessische Zentrum für Künstliche Intelligenz, Fashion AI, die Initiative KI macht Schule oder das KI-Schülerlabor. Der Goethe und um dieses Thema vielleicht auch wieder zu verlassen und auf die anderen Dinge einzugehen, die auch im Antrag der Freien Demokraten herausgearbeitet werden. Außerschulische Partner spielen auch eine wichtige Rolle, wenn es um die Erweiterung der digitalen Handlungskompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler geht. Und im kommenden Schuljahr wird dazu eine Kompetenzstelle für Mediennutzung ihre Arbeit aufnehmen, die alle diese Angebote zusammenführen wird. Unser Schulportal wird aktuell von 97 der weiterführenden Schulen genutzt. Und damit wir das auch mit qualitativ hochwertigen digitalen Inhalten befüllen können, haben wir wiederum gemeinsam mit all den anderen Ländern und dem Bund die Plattform Sodix Mundo, die jetzt schon in Betrieb ist, und das Projekt EduCheck aufgegleist. Die Anpassung der Kerncurricula im Bereich der digitalen Bildung, für die Sie sich in Ihrem Antrag zu Recht aussprechen, ist auch bereits in der Umsetzung. Dazu haben wir in der Kultusministerkonferenz gemeinsam mit unserer neuen Ständigen Wissenschaftlichen Kommission erst im Dezember die neuesten Empfehlungen beschlossen. Dieses Hohe Haus hat ja erst in der letzten Plenarsitzung Medienbildung und Digitalisierung als prioritäres Querschnittsthema im neuen Lehrkräftebildungsgesetz verankert. Also, ich glaube, meine Damen und Herren, und ich breche jetzt nur ab, weil ich sehe, dass die Zeit knapp wird. und Ich will ja mir nicht noch einmal vorhalten lassen müssen, dass ich die Zeit so überziehe wie beim letzten Tagesordnungspunkt. Da war es allerdings auch nötig. Deswegen lassen Sie mich zu guter Letzt nur noch ein Wort zu den vielen Expertengremien sagen, von denen wir uns auf diesem Weg begleiten lassen und die jetzt permanent wichtige Impulse für unsere weitere Arbeit geben. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz habe ich bereits erwähnt. Mit dem Praxisbeirat Digitale Schule gewährleisten wir die ständige Rückbindung unserer Vorhaben an wirklich an die Schulpraxis vor Ort. Und Dazu tragen auch noch die Konzeptgruppe oder beispielsweise der Praxisbeirat Grundschule bei. Mit den Schulträgern sind wir in der Arbeitsgruppe Digitale Schule Hessen zusammen, mit den Universitäten in einer Steuergruppe Medienbildung. Wir werden Schulen als Zentren für digitale Unterrichtspraxis etablieren und wiederum gemeinsam mit dem Bund in anderen Ländern länderübergreifend digitale Kompetenzzentren einrichten. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, brauchen wir auch nicht noch ein weiteres Zentrum für digitale Bildung. Und das alles ist symptomatisch auch für den Antrag, mit dem die Freien Demokraten heute in diese Aktuelle Stunde gegangen sind. Wenn Sie nämlich die letzten zehn Minuten, ich bin genau in der Zeit, wenn Sie nämlich die letzten zehn Minuten aufmerksam zugehört haben und den Antrag der Freien Demokraten mit meiner Rede verglichen haben, dann werden Sie feststellen, dass man hinter die meisten jedenfalls die zentralen Punkte schon einen Haken setzen kann, weil die alle längst im Umsetzungsprozess sich befinden. Aber so ist das eben, wenn die Opposition auf die Wirklichkeit trifft, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich hätte selbstverständlich keine Kritik geäußert, aber Sie hätten den Unmut wegen einer verschobenen Mittagspause auf sich gezogen. Das wäre schwerwiegender gewesen. So, meine Damen und Herren, wir haben vier Anträge in diesem Tagesordnungspunkt besprochen, überweisen alle vier, wenn ich meine Notizen hier richtig sehe, zur weiteren munteren Debatte in den KPA. Und ich unterbreche die Sitzung für eine Mittagspause bis 15.45 Uhr.